Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Ulrich Oehme, ich bin der Vorsitzende des Vereins zur Abwehr von Diskriminierung russischsprachiger deutscher Bürger und äh, russlanddeutscher. Äh, wir haben am heutigen Tag diesen Verein gegründet. Welchen Hintergrund hat diese Gründung? Mit Ausbruch äh, des Kr Konfliktes in der Ukraine haben viele unserer Mitbürger äh, Anfeindungen, Mobbing, bis hin zu äh, täglichen Angriffen erlebt. Deutschland ist ein Rechtsstaat und wir werden es nicht zulassen, dass diese Diskriminierungen und Anfeindungen bei uns im Land normal werden. Unser Verein wird mit allen ihm möglichen Mitteln unsere Mitbürger gegen Anfeindungen und Straftaten von Bürgern, Beamten und staatlichen Institutionen verteidigen. Notfalls werden wir vor Gericht ziehen. Äh, selbst internationale Gerichtshöfe werden wir einschalten. Ich bin mit mein Name ist Eugen Schmidt, ich bin Bundestagsabgeordneter. Gestern wurde ich äh, bei der Fraktionssitzung der AfD zu einem Beauftragten der Russlanddeutschen in der Fraktion gewählt. Und ich habe vor, in dem neu gegründeten Verein vor allem die Interessen der Russlanddeutschen zu vertreten. Und Michael tauscht mit Eugen und... Ja, mein Name ist Michael Adam, ich bin Rechtsanwalt von Beruf. Ich wurde heute zum, erst zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins gewählt. Ich werde mich in diesem Verein um die Rechtsfragen kümmern und versuchen, dass all diejenigen, die unter Diskriminierung und Ausgrenzung leiden, dann auch ihr Recht in Deutschland bekommen, so wie wir das in einem Rechtsstaat erwarten. Mein Name ist Harald Weil. Ich bin Mitglied des Bundestages und Mitglied des Europarates. Ich äh, werde mich dafür einsetzen, dass die Anliegen äh, der Zielgruppe auch in Europarat als letzte Instanz für Diskriminierung aller Art äh, vorgebracht werden. Und der Europarat ist die, die letzte und vielleicht wichtigste Instanz, nicht nur für die Anliegen diskriminierter russischsprachiger Deutscher, sondern auch von anderen Diskriminierten, von denen es mehr und mehr gibt in diesem Land unter diesen Regierungen. Ja, mein Name ist Gunnar Lindemann. Ich bin direkt gewählter Abgeordneter hier im Berliner Landtag für den Wahlkreis Marzahn-Nord. In meinem Wahlkreis leben etwa 10.000 Russlanddeutsche und russische Menschen. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat es zahlreiche Übergriffe, Angriffe, Anfeindungen gegen diese russlanddeutschen Menschen in meinem Wahlkreis geben. Es wurden einem Pflegedienst die Reifen zerstochen. Es gab einen Angriff auf die Lomonosov-Schule, also auf Kinder, wo Kinder unterrichtet werden. Das kann man so nicht hinnehmen. Darum bin ich froh, bei dieser Vereinsgründung teilgenommen zu haben und diesen Verein zu unterstützen, denn es ist wichtig, dass wir diese Rechte der Minderheiten schützen und auch diese Menschen davor schützen, vor Anfeindungen, vor Übergriffen und vor Angriffen. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Olga Petersen. Ich bin Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. Und heute wurde ich als Beisitzerin in den neu gegründeten Verein gewählt. Ich freue mich auf die Arbeit in diesem Verein. Denn ich finde, vor allem in letzter Zeit haben sich Angriffe gegenüber russischsprachigen Mitbürgern ähm, sehr stark ähm, erhöht. Und wie Willy Brandt einst mal sagte, wer Unrecht zu lange geschehen lässt, bahnt dem Nächsten den Weg. Das dürfen wir nicht zulassen und wir werden uns als Verein für Menschen einsetzen, die einfach aufgrund ihrer russisch Zugehörigkeit, ob durch Sprache oder Geburtsort, diskriminiert oder gar angegriffen werden. War das jetzt das Stadtzeichen? Mhm.